Jo hi und willkommen, mein Name ist Daniel p Und ich bin Battle Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zur Forest. Ja, yeah, Forest. Guckt und es euch heute an. Wird, heute wird endlich hoffe ich zumindest. Unser Lager fertig. Ja, hoffentlich. Ich hätte den Zaun echt ein bisschen größer machen sollen. So, warte. So. Da eine Spinne! Sterb. Ja? <lacht> Was? Wir haben einen Stein aufgehoben, da drunter war eine Spinne. Hier, sieht sie Beine noch? Ja, oh. da Na, da. Na, guck mal. Hier. die oh. fangen? Ich habe die kaputt gehauen ich habe dafür nichts bekommen. Hm? So. Ich kann keine Stöcke mehr tragen. Oh, warte mal, Moment. Ich sehe, wie man eben in unser, unser Stück lagert. So, und jetzt mal... Finde ich unsere... Na. Ne, unsere Baumstimme hier. Oh, was? Na, no, ich glaube, ich bin zu lustig. Oh. Baumfeld. Äh, haben wir irgendwo was zu trinken? Wir müssen wir mal in Richtung äh, des ähm, Nachbardorfs gehen? Wir müssen nur mal bei unseren Nachbarn fragen. Oh Gott. Ich glaube, ich sterbe gleich <lacht> beim, beim Wassertropfen, fühlt sich irgendwie ganz rot. Ja, weil du unbedingt was trinken musst. Ja. Ah. Oh, jetzt krieg ich Schaden okay. oh, und jetzt mal, wenn sich der Wassertropfen auffüllt, krieg ich Schaden. Okay, ich weiß nicht soll ich rennen. Ah. Müssen aber zu trinken. Es ähm, gibt bei dem Nachbardorf. Ja, hier ist das. Oh. Hier ist, Dorf. Oh, ich. Ach, da ist hier das aber ist Dorf. aber zu trinken. Äh, du kannst äh, an das Wasser gehen und das trinken. Was? Der Teich da? Ja, du kannst daraus trinken. Okay. Oh. Irgendwo. Ah hier, hier, ah. da. Ah, sehr gut. Oh. Das ist besser als gar nichts. Leguan, an! Legorn! Nein! Leguan, hey. äh. legu Da ist ein Fisch! Dafür brauchen wir! Ah, an. Ohne Angel! Nee, wir brauchen. Speer brauchen wir dafür. Ah, jetzt ist Lego Weg. Ah! Äh, ich guck mal. Mir, du kannst das Wasser hier trinken. Das ist doch nicht sauber. Schneeschuhe. Handgemachte Axt. Ah, warte. Die handgemachte Axt. Was stand da? Handgemachte. Axt, handgemachter Bogen, Seil, Stein und Stock. Wo siehst du das denn? Ich habe einen Stock hier in die Mitte reingepackt und dann bin ich auf dieses äh, Zahnrad drauf. Da kannst du sehen, was du da ausbauen bauen kannst. Heißt. Ach so, um, also. Stein ja, also. und Seil. Ah, hier, handgemachte Axt. Ah. Ah, eine handgemachte Axt, ich brauche ein Seil dafür aber Wenn ich habe Seile dafür hab... brauche ich auch eine Feder. Also ich habe drei Seile, aber ich kann die ja nicht geben. Scheiße, Scheiße. ich kann nämlich kein Seil. Oder hast du noch, hast noch diese Platte? Hm, ja. Ich kann hier hochklettern. Kann ich dann halt immer erst da reinpacken? Ja. Ne? Okay aber bin auf of the Ich jetzt eigentlich kann Ich das eigentlich reinpacken Dach. Nee, ja. Ich bin Ich habe dieses Tablet, Ich Ich ja. Aha. Das Problem ist, brauche ich auch noch Pfeile dafür, ey. Ah, Pfeile. Jetzt mache ich Pfeile. 5 und ja, Feder. Dann. Feder, äh, warte mal, äh, Feder. Natürlich doch alle. Wo sind die? Oh, Outfit. Hm. Mein Outfit ist ganz unten rechts, habe ich gesehen. Ja. Ja, das weiß ich so wo sind denn federn da <lacht> oh, fünf federn brauche ich dafür ey. ich habe nur drei bestimmt auch irgendwie ein speer erstellen hattest du nicht einen schon ich meine ich hatte irgendwie mal so was doch ja schwacher speer aber wie habe ich den hergestellt Äh, brennende, brennende Waffe? Schwacher Schwer, zwei Stöcke. Ich habe verbesserten Stein. Oh, Enten. Enten. Wir sind Enten im Wasser. Nun, Enten. Oh, die haben Federn, darauf kann ich mehr Pfeile machen. Ich habe ich hab sechs Federn, ey. Ja, Diesen Wasser, ich krieg nicht das, was, was braucht man da dafür noch fünf Federn und einen Stock, ne? ein Stock und fünf Federn. Ja, ich habe Feine gemacht, oh, sehr gut. Ich habe einen Bogen, <lacht> aber ich weiß nicht, wo, wo bei mir dieses Tablett ist. Oh, alter Topf gesammelt, den Topf habe ich ja auch zum Wasser kochen. Oh. Wasser kochen. Ich glaube, da können, können wir uns richtiges Wasser machen. Warte mal, wir, ich können, mal. wir können, glaube ich, hier den, den Topf hier nehmen. Ja, ich gehe mal zum Wasser. Nehmen. Ich auch. Ich will es. Hauptsache. Ah jawoll. Ah. Ja. Ja. <lacht> <lacht> wir haben eine Wasserquelle. Sehr heiß. Ne? Langsam läuft es hier da ja, kann können wir hier Wasser raufsetzen. Oh. Können wir uns Wasser kochen. Geile Sache. Vogel. Vogel. Vogel. Okay. Oh, die, die fliegen überall durch die Gegend. Ey. Oh, noch mal ein neues Outfit gefunden. Cool. Oh, nice. Kann man Wasser irgendwo einpacken? In irgendwas? Nein, aber ich habe es ja aufs Lagerfeuer gestellt. weil auch nicht irgendwie lagern oder so? Schade. Ah, hier! Du kannst das Wasser, äh, wasser hier drin äh, auf das Feuer stellen, dann kannst du es trinken. Dann ist das Wasser auch nicht mehr schmutzig. Äh, wo? Komm, Mama. Äh, du musst erstmal das Feuer wieder machen, oh. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, das Steinlager ist voll. Was kann ich mit dem Topf machen? Äh, hier, warte. Ah. Da ist Oh, schön. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Blume oder so reingepackt gerade. Kommen wir uns ein Tee, damit machen oder was. wahrscheinlich erstmal ein Tee kochen. Nee. So, unser Steinlager ist voll. Ich guck mal, ob bauen ja, können. Ich mache, ich, ich mache mach gerade eins. Ein Steinlager, okay. So, hab schon ein neues gebaut. Ja, ja. Saun. alpines Baum aus. Möbel. das Feuerstelle... der... oh, da ist irgendwas. decken lampe, Was? Oh, oh. äh, hier, ne? Ich habe mal dein Zeug getrunken und ich glaube, das habe ich gerade komplett aufgefüllt. Oh, sehr gut. Ne? Äh, nimm mal deinen Topf wieder mit. Dein Topf liegt da ich noch. Du sollst wieder mitnehmen. Okay. Das ist der Deiner. Ja, wo wir schlafen gehen. Ich warte auf mein man? Essen. Ich warte auf mein Essen. Ich speichere mal eben. Buh. Ja. Das, ist dann, das heißt, wenn es dann nicht heißt, dass es richtig das ist. Richtig, ne? Nein, mach beim Feuer bloß nicht aus. ey. Ich bin gerade am Kochen. Du hast da eingetan, oder? Hast du was gegessen? Ja, ich ich habe doch gerade gesagt, ich habe das, ich habe no. ja. ja, warte, aber ich habe hab noch ein bisschen Fleisch übrig. Ich warte mal, ich mache dir mal eben was. Damit du mir du nicht vom Fleisch fällst. Mhm. Ja. So hier, ich habe dir was reingetan. Komm rein, komm, Wo bist du bist Ich bin hier. Was bist da? Ich bin hier und hunger Möchtest okay. so, du dir ein bisschen was rein? So Kommen die Steine die ganze Zeit her, ey. Weiß nicht. Die haben wir alle gesammelt. Bleib jetzt beim Feuer, damit du dann auch gleich wieder mitnimmst. Stein. So. Passt voll. <lacht> oh, die ist kalt. Halt, also, bau dir ein Feuer, um dich zu wehren. Oh. oh. Mehr nicht. Also, mir schon. Ja, komm, lass uns schlafen gehen. Ja. Das war speichern Langzeit. Und weiter. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, Na. genau, weil wir die Aufnahme gestartet haben, aber... Der der 20 Wind? nach, irgendwie so. Müsste gut sein. Ja. Ich weiß, ich weiß ja, nicht aber du ich mich aber So, machen wir jetzt noch Frühstück. Ja. Ich gehe mal an deine Wasserquelle. Ist noch nichts. Verdammt. Weil ich gerade getrunken habe. Oh. Aber dann, mir geht auch so langsam das Fleisch aus. So, mal. Jetzt kann ich mir doch sicherlich. Nein. immer auf die Jagd mit meinen Pfeil und Bogen. aber Gott sei Dank, wenn ich hier Pfeile schieße, dann kann oh. ich die wieder einsammeln. Hallo Vogel. Tschüss Vogel. Trinken bitte. Ah ja. Das, ich, muss auch, ich muss auch wieder so langsam anfangen, äh, zu jagen. Ich glaube ich kann die kleinen Steine einsammeln, die ich bei also ich mit der Zwille verschossen habe. Das war mal Wand hier fertig steine. Wir sind schon ja. sagt, drei, vier paar irgendwie am Bauen. Warte mal, den Vogel, den krieg ich. Lass mal irgendwo landen. Ja, oder geh du auf den? <lacht> yeah. Ich, oh. hab ich Stein. Müsste ich ja. nur noch irgendwie so ein Hasen oder so finden, ne, könnte ich jetzt abschießen vielleicht. Ja vielleicht. Ich kann Steine mehr Oh, da ist einer. Warte, komm her. Mal stehen. Mal aus den Augen verloren. Nein. Ja, voll viele Baumstämme haben rumliegen. nicht zufällig was zu essen oder so. Ich bin, bin dabei zu sammeln, aber ich brauche selber was. Ich müssen wir müssen irgendwann mal so richtig auf die Platte gehen und äh, uns nur ums Essen kümmern. Mann, ah! Ich habe da einen Rum geschafft, weil ich scheiße, weit bei Ah, was meinen ich muss mal Schlitten. Hi. Oh. Birds Ei, Errungenschaft. Ich habe noch mehr Errungenschaft bekommen. habe Vogel abgeschossen. Ich habe einfach oh, mal ganz habe ich hab mache nicht gefüttert ja, ich mache mich mal um unsere wand ganz ruhig ganz ruhig so ein fertig ich habe jetzt eine neue axt kann ich damit jetzt schneller irgendwie blockieren schaden geschwindigkeit ich glaube, ich jetzt besser. Ja, du hast eine verbesserte Axt. Deine Axt ist sehr, sehr viel mächtiger als meine. ich krieg die eine Seite gar nicht kaputt. No. Ich weiß nicht, ob das schneller war oder nicht. muss gehen. Ich sehe mich mal ein bisschen oben. Um. Vielleicht finde ich ja irgendwie was. Genau so langsam. Glaube ich. Ja, gar nicht, genau bin auch ganz langsam, weil ich keine Ausgabe mehr habe. mal zum äh, ich mal zum Wasser, das ja auch gerade okay. oh. habe ich da eingesammelt? ich kann auch, ich irgendwie so Matsch am Boden oh. gefunden? <lacht> Dann habe ich irgendwie so meine Hand angeguckt, so oh, ich habe gemacht ich glaube ich habe mich, glaub, hab mich mit Matsch irgendwie so eingerieben oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, damit, damit kannst du dich wie ähm, wir sie der Art. Ich bin wieder am Wasser und wieder am Boot. Such mal nach Schildkröten. Na weiter, also komm her. Ja. Ich sehe, sehe mich also. hier. Oh, und die kommt zu mir. Hallo, ihr kleinen Schildkröten. So. Wenn ich gerade einen Hasen abschießen will. Dann schieße ich den Vogel hm. ab. Jawohl. Oh, groß Fleisch. Oh. Ah. Was ist <lacht> Dieses Geräusch Fleisch. Äh. Ja! Frau oh, komm her. Du bist in unserer Basis. Es gibt keinen Kommen. Verdammt. Es gibt doch einen Entkommen. <lacht> <lacht> Nein, ich treffe den nicht. Sag ich immer noch, warum geht zu so ist der Koffer. Alkohol, Geil. Yes. Jetzt können wir voll Party machen. gehen wir auch so weg Äste. Ich, ich schwinge einfach meine Achse durch die ganzen Äste. <lacht> Zerstören einfach die Natur überall. Yeah. Wir geben einfach ein Scheiß drauf, was Mutter Natur ist. Okay. Ja, was Mutter Natur macht. Hauptsache sie gibt uns was zu essen. Oh, ich ja, ich hab ein fast nichts gefunden. Oh geil. Lauf nicht zu so weit weg. Ich sehe deinen Namen ja. noch, aber wer weiß wie lange. Das hast du hast jetzt nicht gehört, ne? Wie der Baum gefallen ist. Das habe ich nicht mehr gehört. Okay, ich schade. Ich, gesagt, ich, nicht ich dachte, da hört man das einfach gefallen. überall, <lacht> die ganze Welt. Ich habe ihn noch. Es sind ja noch, noch voll viele Koffer irgendwas. Es viele Koffer. Dann ja. Loot sie. Loot. Im Boot war auch irgendwie weiß ich nicht so, weil so ein Terminal oh, oder so da verschlossen war. Oh, weißt du, wo, wo ich gerade bin? Ich bin gerade am Abschlussort wieder. Oh, sehr gut. Mal gucken, dann gucken mal, ob da noch was ist. Ja, jetzt glaube ich genügt. So, dass ich es in der Vorrichtung gesagt wird. Warum? Ja. Oh, ich glaube noch ein bisschen Medizin. Heißt du, was essen? Alkohol. Oh, Und ich habe einen neuen Eintrag in, in meiner Kuh gesetzt. Was haben die hier? Was haben, haben wir Äh, finde die äh, findet die vermissten Flugzeugpassagiere. Erforsche die Länge der Höhle. bestimmt die die uns angegriffen haben. Komm du Stück! Ja. Aber ja. Ah, der geht's gut. Yeah. Um. Ist ein Koffer. gefunden Und dann noch ein oder zwei oder drei. So. Ist das hier ein Stocklager. Ja, das, das ist Stocklager. Das jetzt erst gesehen. Ich habe doch irgendwann mal eins gebaut. Ja. Ich glaube, Ich habe Medizin. Und dieses habe ich noch gefunden. Ist nichts. Wenn ich oh, eben Stecks. Okay. lass mal eben Stecks essen. Jetzt nicht. Oh. oh. Okay, ich glaube, ich habe gerade Bären gegessen, die nicht so gesund waren. <lacht> ah. Renne. Ich muss essen. Ich ah! <lacht> ah! Ah! Ah! <lacht> ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Du brennst! Ja! Was denn da? Du Bist du da ans Feuer gegangen? Ja, ich hab versucht zu kochen. Wir sehen, sehen Sie halt, da überall fehlende Versuch zu kochen. Komm mal nach Hause, ne? Ja. Ich habe auch, äh, ich habe auch ein paar Schildmittel, äh, die haben mir fleisch hinterlassen. Na ja, gut, ich habe ein Lego angetötet. Yeah. Und die Wand ein bisschen ausgebaut. Hm. Ja, ich so viele baumstämme äh. so, wir kriegen diese blöde wand Oh, okay. doch? Fliegt das hin? Nee, leider nicht. Ja! ja. Ich glaube, ich habe einen Fisch getötet! Ja, was? Mit meiner Axt. Ja, was? Nicht mit deinen bloßen Fäusten. Äh, äh, äh. Ah. Oh, hier liegt doch noch ein Baumstamm, finde ich jetzt. Ja, na ja gut. Äh. Äh, Nero, ich bin zu Hause. Ja. Ich bin die Wand hier noch am Bauen. Oh allein ich kann ihn nicht. ganz kann auch mal meinen Schlitten da packen Ich ja nicht, ob der voll ist. Okay. Na, ich weiß. Yeah. Ich höre das ich Thema. Ah. Oh, Leicht leichter war fertig damit. Yeah, 30 Baumstämme. Ja. Oh, haben wir jetzt zwei Eingänge? Nee, wir haben nur einen Eingang. Hier sind zwei Dinger. Einmal da auf der rechten Seite und einmal da vorne, glaube ich. Yeah. Mm, mm, mm, mm, mm. Na los packt da hin. Steinlager ist voll. Oh, das auch. <lacht> Dann bauen wir ein neues. alles. Ja, soll ich? Okay. Das hat niemand nie, aber braucht braucht. Äh, Stocklager, Steinlager. Da ist ein Baum gefallen. Das war nur eine optische Illusion von ja. dir. So wie ein Zug. Ja. Da. So. Yeah. Rein da. Vögel einfach in unsere Basis landen. Nee. Ja, ey. Nee. Dreck. Ich krieg den nicht. <lacht> Gib Gebt mal eure Federn. 23 noch. Komm, dann schaffen wir noch in dem Part. Ja, yeah, let's go. Danach können wir den Part beenden. Mein Stocklager ist voll. Ich muss, äh, äh, ich kann keine Stöcke mehr tragen. Da hast du eigentlich noch ein Steinlager ein gebaut? ja. Ich habe ein Steinlager gebaut, ja. Ich noch ein Stocklager. Hm. Ah, also, doch. nee, ich konnte da nichts werden. Okay. Ich habe auch noch genügend Fleisch tatsächlich. Ah, ja, ich habe. Aber oh, warte, Moment, ich kann es ich kann noch. Ähm, Moment. gibt mir noch zwei Stöcke mit. mit und dann mache ich jetzt noch. Hm. Ja. Moment. Äh, verteidigen, kleine Fallen, die. Möbel eine Feuerstelle hm. äh, Möbel Was Möbel trifft mitten hey das bereitet ein Baum hm. hm. hm. ein Lagerbaum knapp essen Ah hier ist er. Ei bitte nicht mal schlitzen Kopf lau. Oh, da ist einer. Was sind sie? Was sind sie? Oh. Ich mach eine dicke Keule mal raus. Kommt her! Hier. Hi! Ich hab den Zahn aufgehauen. Keule fallen lassen. Mit seinen Armen. Ja, aber erst ist auch so... Der ich kann in ja unsere Mars eindringen. Hegelui. Hegelui. Okay, dann rennen wir weg. <lacht> okay, wo, wo ist der Typ? Der hat die Keule fallen lassen. Äh, hier. Da so, bin eine alleine, nochmal kommt den, weil ich mit einem Pfeil ab. Du willst die Keule einsammeln. Ich habe die Keule eingesammelt. Ich habe und ich habe noch was zu Essen geholt. Ah, Sieh mal an. Ich kann ja auch das, ähm, das hier. Ich kann hier der ganze Fleisch eben hängen. Das ist eine Stück jetzt einfach abgauen. Ja, das Stück ist abgauen. Das ihn einfach. Oh. Was entdeckt? Wie noch was? Da kann ich, die, kann ich die Keule hier, hier schneller machen. Ja. Weiß ich nicht, was das ist? Die ja. Keule. Okay, ich kann mit der Keule auf jeden Fall nichts umhauen. Aber hey. Ich glaube, die macht mir hey. schaden. Oh, komm. Oh, noch zwölf. Das gibt's nicht. Es ist dunkel. Ja, wir sollten nach Hause gehen. Wir sollten vorne machen. Yeah. Bisschen Fleisch da rein. So, was haben wir denn hier noch? Doch, säger Baumhaus. Oh. Vogel, hallo. <lacht> Dein Ding ist gelandet. Hallo. Ja. Na, nimm dir auch was. Essen ist fertig. Ich sag dir gerade, Essen ist fertig. Finde was. Ich lese gerade in meinem Büchlein. Gehen. No. Oh, der hat, Knochen kann... der hat Knochen hinterlassen, der Typ. Oh. Ja, ist oh, wir können noch nicht. nicht. den Tag wetten, weil die weiß noch nicht, was aber. Ja. Den gucke ich auch immer erst noch hier. Beistelltisch, Repfel. auf jeden Fall noch, ähm, noch beim nächsten Mal ein paar Hasenkäfige Die ja, irgendwie sind ja in den einen noch nie mal rein ja ich glaube die die werde ich auch welche soll draußen platzieren so wir können wir können schlafen komm Schwarze Fleisch. Ich habe auch, ich habe auch Hunger. Okay. Ich habe eine feder Fieberangst, aber yeah. ich glaube, der Part ist jetzt schon wieder zu Ende. Hm, Part ist schon wieder zu Ende. Hm. Na, aber im nächsten Part kriegen wir die blöde Wand fertig. Ja und ich arbeite Vogel da. Ja, yeah. Okay, ja, ja, mich. So, ich habe ich habe auch noch eine Soda, Dann ich noch mal eben was. Zehn Dinger noch. Ja, tatsächlich. Ah, man kann, man kann mit dem Alkohol auch Sprengstoff herstellen. Boah. Kann so man trinken und nicht zum explodieren. So, ich habe hab jetzt, ähm, äh, ich habe jetzt äh, aus äh, dem, ja, ich habe jetzt aus Stoff und Alkohol habe ich zum Brot auch Cocktail gemacht. Ja gut, ja gut, okay, dann würde ich sagen, wir hätten jetzt im Paddel, dass wir jetzt den Partner, das geht's beim nächsten Mal weiter. Ja, so, die sechs, ja, stimmt, die kriegen wir auch noch zusammen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Oh. Ja. 超超